Hallo zusammen, ich bin Rietha Eichhoff, bin im dritten Lehrjahr und mache meine Lehre als Maurer EFZ hier bei der Firma Stutz AG. Heute werde ich euch gerne ein bisschen meinen Alltag als Maurer zeigen. Kommt doch mal mit! Zu meiner Haupttätigkeit als Maurer gehört unter anderem Muren Schalen, Eisenlegen und auch Einmessen mit dem Tachimeter und noch vieles mehr. Für die hat man gute Weiterbildungsmöglichkeiten, unter anderem Vorarbeiter, Polier oder Bauführer. Ich finde es cool, dass wir einen Lehrlingscoach haben, der für uns da ist und uns unterstützt. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich gerne im Team arbeite. Ich finde, bei der Firma Stutz merkt man den Team zusammenhält und jeder hilft jedem, egal ob jung oder alt. Bei dem Mauerberuf solltest du ein Machertyp sein, gesund und fit und gerne feiern. Wenn du ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen hast und gerne rechnest, dann bist du bei uns am richtigen Ort. So, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir den Mauerberuf ein bisschen näher bringen. Wenn ja, dann bewerb du dich doch auch jetzt bei der Schnupperlehrstelle bei der Firma Stutzer AG. Wir freuen uns auf dich und auf deine Bewerbung. Und wer weiss, vielleicht sieht man sich ja bald als Mura. Ciao zusammen.